Hey Leute, willkommen zurück zu 9 Hours, 9 Doors, 9 Persons, 9 Doors. Ähm, wir haben letztes Mal ein bisschen gespielt, ein bisschen über Seven rausgefunden, vor allem was ziemlich interessant war. Und jetzt. Oh, da ist ein Spiegel drunter. Hey, äh, da ist ein Spiegel drunter, vielleicht ist das ein geheimer magischer Spiegel. Ähm, vielleicht wird, ist meine Reflektion richtig heiß. Ne? Soll das ein Witz sein? Ach wie du willst, Kitty. Kiddy. Äh, denk nur dran, dass dein Gesicht danach nicht mehr normal aussehen wird. Okay. Kann ich da? Nein. Hätte ja sein können. Okay, wahrscheinlich können wir da noch nichts machen mit. Da ist ein Stuhl. Äh, ist ziemlich alt, wenn Seven drauf hockt, ist Quicker wahrscheinlich gut. Hast du es gesagt? Nö, gar nichts. Okay, Tür Nummer 2 ist also gecheckt. Wir gehen jetzt in Tür Nummer 3 rein noch, die da hinten. Warte mal, warte mal. Moment. Okay, da kann man nichts machen. Da. Äh, oh ja, wir können diesen Spiegel wahrscheinlich brauchen, um Licht zu reflektieren. Muss ich nur noch rausfinden, wohin. Äh, vielleicht wenn ich irgendwo hingehe, wo das Licht ein bisschen einfacher ist zum Hinscheinen. Also, wenn ich das Licht auf diesen Spiegel da hinten scheine. Okay, ich verstehe es. Wenn ich da hinscheine, erscheinen Symbole. Das linke ist eine Sonne, das rechte ein Mond. Ich muss es merken. Ach so, mit diesem. Ja, wenn ich da hingehe. 4 und 7. Ist die Frage: Ist das symbolisch für Sonne 4, Mond 7? Oder ist da was anderes dahinter? Ich muss... Gucken. Okay, ich habe nichts nicht Wichtiges geklickt. Die Flowchart brauche ich heute nicht mehr, weil ich sehr linear spiele. Ich habe mir da mal markiert, was ein bisschen rauskommt. Ähm, ich werde natürlich die Flowchart unten verlinken. Ich finde es nicht okay, wenn ich die einfach nutze. Nein, Stift es runter, sorry. Äh, also ich gebe zumindest an, wo ich die habe. Also wir haben einmal 4 und 7 in der Box. Ist das eine Nummer? Äh, wenn ich Licht auf diesen Spiegel scheine, sehe ich so komische Nummer. Ich kann eine vier Serie Links sehen, sieben rechts, sehr gut. Und dann nochmal einfach kurz, oben links ist die Sonne, Kritzel hin und unten der Mond. So, das sieht mir aus wie ein Croissant, aber ist egal. Ein Gipfel und wir gehen zum Wasser. Äh, okay, ist nett, dass ich das, ah, ich zahle halt aus dem Licht raus vielleicht, um das zu untersuchen. Da ist ein Becken, aber da scheint kein Licht drauf. Es ist hart, um sicherzustellen, dass da nichts ist, weil es zu dunkel ist. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas los ist. Der Hahn ist zu hart zum Drehen. Also muss ich da doch Licht hin? Okay, das Toilettenbeamil braucht kein Licht. 14 gleich... Oh nein, nicht schon wieder. Ich kann den die Schnur für die für die Toilette kam sehen, aber ich kann sie packen. Verdammt. Äh, es regt mich ein bisschen auf, dass ich sehen kann, aber nicht berühren. 14 gleich E, das heißt. Ähm, er hat das Gefühl gehabt, dass irgendwie schon mal was in der Hand gehabt hat, was so aussah. Und naja, haben wir ja diesen Teil, aber kann ich jetzt keinen Reim drauf machen. Er hat aber das Gefühl, dass es irgendwie wichtig ist. So, jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt momentan. Ja, das kann ich nochmal machen. Kann ich in die Toilette gucken? ist nichts drin. Gucken wir mal kurz aufs Bett noch. Da ist nichts. Okay, wir haben den dritten Tisch. Alt und rostig, die Schublade klemmt. Äh, die kriegen wir gleich nicht so schnell auf. Es sieht nicht aus, als es jetzt ein Schlüsselloch und nichts stoppt es. Wie soll er die nur aufkriegen? Äh, die Schublade geht nicht auf und fragt sich, ob. ich frage mich, ob das ein Teil vom Puzzle ist. So, und jetzt bin ich am, da wollte ich nicht hin. Jetzt komme ich langsam in eine Position, wo ich nicht weiß. Kann ich da schon was machen? Emergence. Die Frage ist, ob ich das Emergence in Zahlen umwandeln muss. Ich gehe nochmal zurück in Raum 1. Ich glaube nicht, dass das schon alles war, das wir mit dem Towel hier gemacht haben. Kann ich das, das Tuch da drüber hängen? Ähm, die Zeichnung auf dem Spiegel sieht gleich auch gleich aus wie ein Teil vom Design auf dem Tuch. Und das Design auf dem Tuch war ein Fluss und diese Quelle, oder? Äh, wenn das Bild auf dem Spiegel ein, eine Quelle ist oder ein... Ja doch eine Quelle. Und es bricht über das Wasser im Becken. Dann heißt es, hier kommt das Wasser raus. Und auf der anderen Seite geht es rein. Also es fließt drüben. Also es will mir sagen, dass das Wasser vom Fluss in die Quelle springt. Oder in den, ja, in den Ausgang. Ähm, was laberst du? Vielleicht solltest du mal erklären. Vergiss das Bössl, das wir schon gelöst haben. Wir müssen nach neuen suchen. Eben, es ist doch schon gelöst. Das heißt, das Taul brauche ich nicht mehr momentan. Was habe ich noch im Inventar? Die zwei Schubladen. Die Schublade mit dem Stecker drin muss ich noch irgendwo verbauen können. Ich weiß gerade nicht wo. Das regt mich ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Komme ich da nach ganz hinten? Nur nach da. Äh, das ist eine Tür, die geht nicht... Keine Ahnung, wo die hingeht. Äh, ich habe da drin probiert, ein bisschen ausprobiert, aber ja. Gleiches Resultat. Äh, naja, sieht das nicht aus, als würde sie irgendwas machen wollen. Pech gehabt. Also die Tür bleibt zu. Hm. Irgendwas, irgendwas. dieser Desk Drawer die mit dem Zeichen hinten drauf, wohl. Das Problem ist, er sagt immer, da ist noch kein Licht hin, aber ich kann kein Licht drauf machen, weil er findet es nicht nötig. Guck mal. Und jetzt ist die Frage, hier haben wir Sonne und Mond. Da haben wir 4 und 7. Oh, ich check das nicht. Ich muss zugeben, dieses Rätsel ist... Wahrscheinlich, wenn ich die Lösung dann sehe, ist es mega offensichtlich, aber... Das einzige Ding, das ich hier machen kann... Ähm... Der hat das bestimmt wahrscheinlich so gemacht, dass ich es das nicht auslösen kann. Da ist die Sonne. Weil ja, da war so ein Nummernhinweis... Meinst du, die Nummer vielleicht, wie viele, wie viel mal wir da hingepisst haben? Nein, das muss sein, wie viel mal wir gespült haben. Wie viel mal wir gespült haben. Zwei. Viermal bei der Sonne, also. Dreimal. Das ist ein guter Hinweis von Seven jetzt gerade, danke. Irgendwas passiert jetzt? Hast du das gerade gehört? Äh, ich es gehört, aber es sieht nicht aus, als ob irgendwas passiert. Ich frage mich, was das für ein Sound war. Ich habe es leider nicht gehört. Und dann machen wir dasselbe noch mal hier drin. In dem Fall. Ja, ich muss da hin. Das Symbol für den Mond. Wenn das der Fall ist, ziehen wir mal zwei. Siebenmal muss ich. Dreimal. Immer ein bisschen lauter. Ich würde gerne hören, was für ein Geräusch da kommt. Das heißt, ich stelle kurz mein Mikrofon auf. Okay, es klingt einfach wie eine Tür, die aufgeht, alles klar. Ja, ich muss ein bisschen leiser sein, dass es halt das Mikrofon nicht doppelt aufnimmt. Äh, it happens a couple of times. Ja genau, es passiert immer, wenn ich das ein paar Mal ziehe. Junpei, hast du das gehört? Vom anderen Raum? Dein der Raum, du meinst vom dunklen Raum? Guter Hinweis, Dankeschön. Aber ja, man steckt immer ein bisschen fest, dann kommt so ein random Hinweis, dann passt das. Da ist ein Lichtstrahl in der Mitte, wir brauchen aber keinen Lichtstrahl irgendwo her. Ja, ich will auch nicht dahin, ich will dahin. 14 gleich E und ich habe immer noch keine Ist da noch drin? Nein. Kann ich das ziehen? Ähm, egal wie auf ich an ziehe, es passiert nichts. Ich fühle mich wie ein Idiot, ich habe ein bisschen Zeit verbraucht. Weil ich unbedingt spielen wollte. Da passiert aber nichts. Können wir da noch hin? Toilettenpapier, es ist weiß genug für mich. Dass ich weiß, dass es was ist. Egal wie dunkel es ist. Nichts Spezielles dran. Okay. Hier. Irgendwas muss hier aufgegangen sein. Okay. Äh, dieser, diese Schublade geht einfach genug auf. Da sind zwei Zeilen, dann nochmal mit 14. Wir haben doch Emergence. Ich habe doch... Da waren doch drei drin. Ah, jetzt. Ins Emergence. Nein, es sind 4E drauf. Äh, die Teile, die wir gefunden haben, die Teile hier sind genau dieselben, die gleichen großen. Ähm, also die Teile auf der Tür berührt habe, habe ich was komisches gespürt. Ich kann sie bewegen. Das heißt also, vielleicht wenn du sie ausweichst mit den Teilen an den Wänden, passiert etwas. Ähm. Ich glaube, wir müssen nur noch rausfinden, was die komischen Symbole auf den, auf den Teilen meinen. Wie auch immer, wir sollten mal rumschauen, nach Teilen, die gleich groß sind. Du hast recht. Ähm, Treffen hier, wenn wir genug umgeschaut haben. Ich habe doch schon drei. Okay, wir haben... Ich vermute mal, wir brauchen vier, weil wir die 14 eher ersetzen müssen. Ich frage mich nur, wo das vierte ist jetzt halt. Ich muss zugeben, ich bin da echt ein bisschen... Das Rest habe ich gelöst. Ich sollte da nicht mehr hingehen, verdammt. Ich habe immer noch was mit diesem Teil hier. Irgendwas geht da noch. Ich weiß, dass ich sie rausgenommen habe. Ich wollte sie auch wieder reinstecken, eventuell. Vielleicht hier. Wir haben sie rausgenommen und nichts passiert. Natürlich nicht. Ähm, keine Chance, dass du ein Pössl hier drin versteckst. Ja, ich weiß, trotzdem. Sollen wir vielleicht probieren, sie rein zu... Oh, was ist das? Da ist irgendwas. Sieht das es wäre das drin. Verdammt, keine Chance. Ähm, egal, welchen Winkel ich nehme, ich komme da nicht rein. Also, ich sehe da nicht rein. Irgendwas ist runtergefallen. Was war das? Ich habe es auch gehört. Lass mal wieder aufmachen. Okay, wahrscheinlich habe ich jetzt, weil ich ähm, diesen Schalter-Ding genommen habe und woanders hingesehen... Okay. Er hat ein Geräusch gemacht. Ich sehe, die Schubladen sind nicht gleich groß. Das ist der Grund, wieso das Stückchen nicht runtergehauen wurde beim anderen, bei der anderen Schublade. Wir nehmen das mit. Jetzt haben wir vier von denen. Und ich kann mir vorstellen, vier Stück. Wir müssen ja 14 gleich E, dass das mal das Rätsel ist. Okay, ähm, es sieht aus, als hätten wir alles untersucht. Das einzige Rätsel ist noch die Türe. Okay, dann knacken wir auch noch dieses Mystery, Mystery dieses Rätsel. Wir haben vier Stücke. Und äh, das sind einige Teile, die gleich groß sind an der Wand da drüben. Also wenn wir vier Stück an der Wand mit denen, die wir haben, ersetzen, sollte das die Tür aufmachen. Na, dann probieren wir es mal aus. Ey, hast du gerade etwas äh, aufschließen gehört? Heißt das, wir haben recht? Ja, es sieht so aus, als hätten wir recht. Die 14, hinten in, äh, die versteckt ist auf den Teilen. Wenn du das ins Hexadezimale übersetzt, ist es ein E. Also sind die E's in Immersions, die 14 auf, auf den Stückchen? Also wenn wir es hier ersetzen, gibt das die Antwort. Interessiert es sich wirklich, wieso es funktioniert hat? Lass uns einfach hier abhauen. Jawohl, gehen wir. Du founded. Are ah, you founded? Ja, ich habe es geschafft. Okay, das war's. Es war nicht schwer, aber man musste halt wirklich... Das war, das, ich glaube, das war das schwerste Räumchen bis jetzt. Das schwerste Rätsel. Und gleich der nächste Escape Room. Das kommt dann gleich an. I wanna play a game with you. Ihr habt die blutigen Teile sich auch gesehen in den Schockraum. Nein, das sieht eher noch eine Folterkammer aus, ehrlich gesagt. Haben wir noch einen Folterraum? Na klar, Voltau. Ich bin einfach auf U-Boot gekommen, weil die Schalter und so und ich weiß, dass es ein U-Boot-Ending gibt, also wir gehen ja ins Submarine-Ending, aber naja. Was zur Hölle ist dieser Platz? Ähm, dieser Raum ist wirklich unheimlich. Ich glaube, wir müssen hier ganz schnell raus. Jetzt. Pff, natürlich. Es ist abgeschlossen, nicht wahr? Huh? Jupp. Yep. Ich weiß nicht, wieso ich gedacht habe, es könnte vielleicht anders sein. Okay, für was ist denn dieser Raum? Ähm, naja, das ist ein Stuhl in der Mitte vom Raum. Es sieht ziemlich unbequem aus, um das Mindeste zu sagen. Ich würde auch nicht draufhocken, wenn, wenn ich es vermeiden kann. Oh, schönes das war die Frau. Es äh, sieht aus, als wäre über so ein Glasteil gespannt. Oder gesetzt. Zu dunkel, um durchzuschauen, aber... Das ist nicht getrocknetes Blut. Was zur Hölle ist das? Für was sind diese, diese Werkzeuge? Äh, das ist nichts, worüber ich überhaupt nachdenken will. Äh, kein Zweifel, dieser Raum ist gefährlich. Äh, machen wir schnell, suchen wir alles schnell ab, dann können wir das Puzzle lösen und hier ziemlich schnell wieder weg. Komm schon. Alles klar. Ich habe trotzdem noch mal ein paar Gedanken gemacht, weil ich weiß, wegen den, ähm, welche das True Ending hat. Und wir müssen ja Storychecks bestehen, damit sie wissen, wie weit wir gekommen sind. Das sieht richtig übel aus. Und ich zeige euch das mal kurz kurz. Das war jetzt eben diese Schlüssel hier, wie die haben. Diese Schlüssel hier sind alle Storychecks, die wir freischalten müssen. Das heißt, ich muss nachher diese Route nochmal spielen. Ihr seht ja, wo der grüne Balken durchgeht. Das heißt, ich kann das vielleicht auch manipulieren, wenn ich hier die Novel schnell skippe, hier rüber gehe und dann kann ich skippen bis hier unten eventuell. Und wenn ich hier oben die Storychecks mache oder Items bekomme oder was auch immer. Infos bekomme vor allem. Ich glaube, das Ice-9 ist ja auch eine Info, die ich brauche von June. Dann kriegen wir hier diese Schlösser auf und diese Schlüssel. Und dann, wenn ich hier unten das Ending aufkriege, gebe ich das True Ending danach. Und ich weiß auch, dass hier sind Keys, die ich brauche. Und das Schloss ist, glaube ich, dass wenn ich das eine Ende endlich habe, dieses End Safe Ending von Tor Nummer 5, ich glaube, ich muss das zuerst machen. Das ist eines von diesen zwei eigentlich. Dann kann ich hier den anderen Weg nehmen, wahrscheinlich. Das ist einfach so. Ich habe mir ein bisschen umgeschaut, Gedanken gemacht wegen der, Flip wegen der Flowchart. Hier. Also wir schauen uns mal an. Äh... Ziemlich unheimlicher Stuhl. Die Apparatur in, äh, denk, lässt mich denken, also die Befestigung lässt mich denken, das war wahrscheinlich ein Folterstuhl. Äh, wir können sie nicht aufmachen ohne Schlüssel. Das ist ein komisches Symbol drauf. Oh. Was für ein Symbol? Äh, wenn hab, ist, ich es richtig habe, ist es, glaube ich, das Sonnensymbol. Ich sehe es nicht, aber okay. Äh, da ist etwas auf dem Bildschirm. Dieses Gerät wird das Experiment einleiten. Wenn das Experiment komplett war, geht die Türe auf. Ich passe zuerst die Schalter um die, äh, an, um die Blöcke im Beispiel zu, anzupassen. Hm, ich weiß nicht was es ist, aber wir müssen das Puzzle rausfinden. Es ist neben dem Folterstuhl. Was, was immer es ist, auch ist, ich denke nicht, dass es gut ist. Wie auch immer, wir müssen die Schalter anpassen, um es an den Blöcken zu passen, ja. Ähm, du passt die Schalter an, an die vier Ecken vom Bildschirm an, und dann drückst du den Check-Button. Junpei, ich weiß nicht, was das Ding tun wird. Du kannst immer wieder später zurückkommen, da gibt es ganz viele andere Sachen, die du machen könntest. Haben wir einen Hint? Okay, ich würde zuerst mal... Ich weiß nicht, wo der Hint kommt. Äh, wann auch immer du an den Sch Schaltern rumspielst, tauchen mehr Blöcke auf. Äh, äh, also wahrscheinlich musst du rausfinden, welche Knöpfe du drücken musst, damit das Diagramm übereinstimmt. Ja, aber es ist ra schwer rauszufinden, welcher was tust. Ähm, ja, ich kenn's, Lotus, danke. Du kannst einen anschalten, resetten, einen anschalten, resetten. Okay, ich versteh's. Okay. Komm, wir machen das direkt mal. Äh, ja, die gehen auch immer wieder aus. Also, welchen darf ich nicht anmachen? Alles klar. Okay, teilweise überschreiben sie sich. Guck mal, unten links, der macht jetzt die beiden an. Der macht aber die fünf an. Also die drei. Schiebt die aber nach unten. Ach, warte mal. Ach, jetzt wird's kompliziert. Ich muss dran einen Dreier-Stack haben. Du machst einen Dreier-Stack und du machst einen dreier -Stack. Nein, du machst einen Zweier-Stack. Fuck. Jetzt bin ich schon falsch, weil der unten links Knopf hat. Das mal aus. Nein. Den mal aus. Mach ich mal. Ja, perfekt. Anpassung komplett. Ähm, wir fahren nun mit der Exekutionsphase durch. Um das Experiment fortzufinden, zu vervollständigen müssen Daten vom Subjekt gesammelt werden. Wenn die Vorbereitungen fertig sind, platziere das Subjekt im Stuhl. Wow, wow ich dachte, wir haben das Puzzle bereits gelöst. Was heißt das mit Vorbereitung? Ich weiß nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich glaube, das heißt, dass einer von uns in den Stuhl sitzen muss. Ach nein. Naja, Seppen wird da niemals reinpassen. Es ist entweder du oder ich Chompei. Daten sammeln. Ich frage mich, ob sie Elektrizität durch das Subjekt jagen werden. Das ist ein menschlicher Kopf auf dem Bildschirm. Vielleicht werden sie denn das Gehirn mit ein bisschen Elektrizität zappen. Das klingt nicht sicher. Wie auch immer, wir müssen vorbereiten. Wir können danach, reden. Wir können danach weiterreden, nachdem wir herausgefunden haben, was Vorbereitung heißt, okay? Ja, es will, dass wir uns vorbereiten, so. Vielleicht sollen wir jetzt fragen, was wir tun müssen. Ja, ich gucke mich aber jetzt zuerst im Raum, Entschuldigung. Ich wollte das schon lange machen. Ähm, diese Schalter müssen irgendwas anschalten. Natürlich würden sie. Äh, alles, was sie können, ist etwas an- oder abschalten. Was wichtig ist, ist was sie an- oder abschalten. Bitte sag nicht, der Boden geht plötzlich auf. Kann ich da was machen? Ich kann am Ende des, des Schalters ein bisschen Öl oder so sehen. Es kann sich bewegen. Ich sollte den ziehen können. Okay, lass ihn uns ziehen. Ist das Wasser? Was zur Hölle? Was passiert hier? Beruhigst du dich mal? Es ist nur Wasser irgendwo. Äh, er klingt, als wäre es unter uns, das heißt der, der Boden. Oh, fuck, Junpei, schau mal. Was ist. Okay, ich kann aufs Glas sehen. Nein, natürlich. Äh, da sind ein paar Buchstaben auf der Farbe von Blut geschrieben auf dem Bauch des Haies. Er ist tot. Sieht aus wie die Buchstaben E, D, B und F. Notiere ich mir natürlich mal. E, D, B, F. Was immer sie, äh, sie heißen, also für was auch immer die sind, die müssen irgendwo in diesem Raum sein. Äh, so ein Zufall, ne? Was passiert, wenn ich den roten drücke? Äh, meinst du die Farben deuten was? Keine Idee. Ich meine, rot schaut gefährlich aus, aber anders ist das. Der Boden von diesem ist ein Rost gecovert. Ich glaube nicht, dass ich den bewegen kann. Probieren wir es mal. Ne, keine Chance, das Ding bewegt sich gar nicht. Ah, oh, geh mal her. Du bist einfach nicht männlich genug. Klar, Kollege, gib, versuch's mal. Zeig mal, wie viel Man, wie viel Mann du bist. Hey! Du wirst kaputt machen. Mann, das Ding geht irgendwie eh wirklich nirgendwo hin. Danke. Ja, das sind ein paar B Knöpfe mit dem Buchstaben A bis F drauf. Ich drück die mal. Wenn ich es nochmal drücke, geht er wieder raus. Ähm, ich glaube, die Knöpfe schalten irgendwas an oder ab, wenn ich sie drücke. Und ich muss E, D, B, F. Was? Da kommt ein paar, kommen komische Geräusche vom Stuhl. Sieht aus, als wäre er angeschaltet worden. Ich vermute mal, das dass Pessl hier war, dass die, dass die Energie irgendwo in einen bestimmten Weg geschickt werden muss. Ja, ich habe natürlich den Bildschirm nicht gelesen, weil ich dachte, ich gucke mich um. Ja, ich weiß, sie sind festgemacht. Ich lese jetzt den Bildschirm. Da kommen ein paar Kabel raus. Eine Sauerei. Ich weiß nicht, welches Kabel welches ist. Ähm, das Gerät ist geschlossen, aber leer. Das Subjekt wurde nicht richtig platziert. Mach das Gerät. Äh, öffne das Gerät und sitze, setze das Subjekt neu. Okay, das Device muss der Chair sein. Also muss der Stuhl sein. Entschuldigung, ich bin auf Englisch. Na dann, ich glaube, wir müssen einfach den Stuhl aufmachen. Okay, dann. Da ist noch was im Boden. Diese kann ich nicht angucken. Da sind noch mehr Geräte. Ein paar Knöpfe hier. Sieht nicht aus, als würden die irgendwas machen. Denkst du, sie sind kaputt? Ich glaube nicht, dass die zwingend wichtig wären. Deswegen sind sie ausgemacht. Dieser Catwalk geht über die Hälfte vom Raum. Ich glaube, das ist einfach, damit du leichter rumkommst, ohne auf dem Stockwerk rumzulaufen. Da ist was. Ich dachte, da ist ein Loch drin, aber wahrscheinlich ist ein Cover drauf. Du wirst das nicht loskriegen. Äh, es ist ziemlich gut festgeschraubt. Oh, okay. Vielleicht ist irgendwas hier, das wir brauchen können, damit sie loskommen. Ich habe vorhin, glaube ich, ne, ein Schraubending gesehen. Kannst du irgendwas sehen? Äh, wenn du gar nichts sehen kannst, denke ich nicht, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Es ist da drin eh zu dunkel. Hm? Habe ich irgendwas glitzern sehen? da sind wir reingekommen. Dann kann man hier oben einfach einmal durchlaufen. Das sind Geräte. Werkzeuge und Instrumente. Äh, mal sehen, wir haben einen Etsy und Hammer. Wahrscheinlich ein Spachtel und Hammer. Ein Forceps. Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Entschuldigung. Und die anderen Singen sind zu alt und kaputt. Ich glaube, ich habe keine Idee, was sie sind. Also ich gucke jetzt mal. Forceps. Wenn ich das dann auf Bild sehe oder Deutsch, dann... Ein Forceps ist eine Geburtszange. Äh, hey, sieht diese Zange nicht, also die Rohrzange nicht zu neu aus, um hier zu sein mit diesem anderen Zeug? Ja, sieht sie. Ich habe sie nicht bemerkt, bevor du es gesagt hast, aber sie ist gar nicht rostig oder so. Eine Branch. Gut, wir schauen nochmal rein. Ich glaube nicht, dass wir nochmal was brauchen können von hier. Ich glaube, viel mehr kann ich auch nicht machen. Ich habe das Gefühl, das Rest ist ein bisschen gerusht hier. Äh, das, das Ab die, die Abdeckung ist ziemlich gut festgeschraubt. Ich müsste sie mit dem mit der Rohrzange loskriegen. Das ist keine Rohrzange. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich soll es eigentlich wissen, mein Gott. Ich komme jetzt gar nicht auf den deutschen Begriff. Wahrscheinlich nerv ich mich gleich. Doch, ah, ein Schraubenschlüssel. Klar. Mega einfach Schraubenschlüssel. So, gucken wir mal rein. Das Loch ist zu so klein, du kannst nicht reinsehen, sogar wenn das Deck ab ist. Ähm, naja, du kannst nicht reinziehen, aber ich glaube, da ist genug Platz für den Arm. Sicher, dass du das tun willst? Da kann irgendwas Gefährliches drin sein. Okay, ich gebe es zu. Es macht mir ein bisschen Angst. Aber wir müssen sehen, ob etwas Praktisches drin ist. Okay, los geht's. Abends noch. Hey, ich glaube, ich kann was fühlen. Klein, kalt, hart. Fühlt sich nicht an, als wäre da sonst was drin. Okay, mal schauen, was es ist. Das Sonnenschlüssel. Äh, ich glaube, wir können den, die andere Tür damit öffnen. Ja, aber wir müssen jetzt mal raus, bevor wir das machen. Und wir brauchen wahrscheinlich den Sonnenschlüssel dafür. Aber keiner der Türen hat ein Schlüsselloch. Äh, ich glaube, wir brauchen den Schlüssel für irgendwas, was nicht die Tür ist. Ja, ich frage mich für was. Aber ich glaube, wir haben sonst alles gedeckt, also... Ja. Äh, die Sonnenschlüssel das Sonnenschlüssel sollte in die Schlosser passen von diesen Befestigungen, auch von diesen Handschellen da oben. Okay, Schlüssel. Du gehst rein. Und jawohl. Cool, die sind offen. Ich glaube nicht, dass wir den Sonnenschlüssel hier drin noch mal brauchen, scheint einfach nicht logisch. Okay, Sonnenkey, du hast deinen Job getan, in meine, in meine Tasche mit dir. Ich glaube nicht, dass den Stuhl untersuchen, irgendwas mit der Maschine machen wird. Ich sollte wahrscheinlich nochmal mal den Monitor anschauen. Na klar. Das Gerät ist aufgeschlossen, bitte setzt das Subjekt ein. Genau wie wir dachten, es wird nicht funktionieren, bis jemand reinsitzt. sitzt. Wie ironisch, dass in dieser Situation dieser dünne, wunderschöne Karp Körper nutzlich ist. Lotus, bist du sicher? Ich kann reinsitzen und du kannst... Junpei hat recht, wenn wir das versauen. Ich werde okay sein, sogar wenn ich reinfalle. Der, der Hai ist eh schon tot, aber... Indecisive. Ähm, niemand mag einen unentschlüssigen Mann, Junpei. Ich kann dir immer noch Hilfe geben vom Stuhl, weißt du? Ich will einfach nicht länger hier drin sein als nötig. Also geh schon rüber zum Bildschirm und lass uns damit anfangen. Lass es uns hinter uns bringen. Äh. Guck mal, könntest du mir vielleicht einen letzten Gefallen machen? Sag keinen letzten. Du machst mich nervös. Du machst mich nervös. Hört einfach zu. Wenn mir irgendwas passiert, erzählt meinen Töchtern, dass ich sie sehr geliebt habe. Nein. Sag ihnen, dass ich sie immer lieben werde. Töchter? Du hast Kinder? Ja, habe ich. Ich glaube, die sind etwa um dein Alter rum, Junpei. Sie sind Zwillinge. Ich hatte sie, als ich jung war, nachdem einige Dinge passiert sind. Ihre Namen sind Nona und. Warte, Nona? Hm. Aoi, Light und Nona. Das waren ihr Name, ein paar von denen. Die Kinder, die in diesem Experiment waren. Was zur Hölle, was stimmt nicht mit dir? Oh, ähm. Niemals, es könnte. Lotus ist sein letzter Name. Kashiwabara? Doch, war Hey, hey, von wo weißt du das? Meinst du das ernst? Was zur Hölle soll das? Kann nicht sein, dass du die Mutter von diesen Kindern bist. Von diesen Kindern? Was meinst du mit diesen Kindern? Wieso... Wieso wie übernimmst du dich, als hättest du sie getroffen? Ich hab sie getroffen. Was? Ja, ich, ich habe eine deiner Kinder gesehen. Wann? Neun Jahre. Wo? Auf diesem Schiff. Wieso? Das ist keine kurze Geschichte. Ich, ich habe keine... Es ist mir egal, wie lang es ist. Bitte erzähl mir's hier. Was ist passiert? Okay, ich werde es dir erzählen. Dankeschön. Ich darf es geben. Okay, ähm... Um, ich aber... Und dann... Das war als... Von da an... Sieht aus wie... Als ob... Endlich... Das ist alles, was ich erinnere von neun Jahren. Von vor neun Jahren. Oh mein Gott. Alles, nachdem ich gesucht habe für die letzten neun Jahre... Die Person, die all die Antworten hatte, war genau hier. Nach was suchen? Ja, das stimmt. Neun Jahre... Ah, ähm, ja. Du hast gesucht? Ja, das ist richtig. Vor neun Jahren sind meine Töchter verschwunden. Neun Tage später kamen sie zurück. Sie haben mir nie gesagt, was über diese neun Jahr Tage passiert ist. Ich habe sie zum Arzt gebracht, aber... Mir wurde gesagt, dass sie nicht verletzt wurden, in irgendeiner Art. Trotzdem war ich mir sicher, dass sie durch irgendwas Schreckliches durchmüssten. Also konnte ich sie nicht dazu zwingen, mir etwas zu sagen. Wenn ich das getan hätte, ähm, dann hätte ich sie gezwungen, nochmal mal durchleben zu müssen, was für immer was immer für Horror sie auch mitgemacht haben. Ich hatte keine Wahl. Ich musste es versuchen, sie zu ignorieren und weiterleben. Ein paar Monate sind vergangen. Äh, Stück für Stück haben sie angefangen, sich zu verhalten wie vorhin, bevor sie verschwunden sind. Sie haben gedacht, machten Witze, und hatten all dieses lustige Zeug gemacht, das Kinder getan haben. Es wurde schwerer und schwerer für mich zu fragen, was denn passiert war. Wie konnte ich sie dazu bringen, sich nochmal daran zu erinnern? Irgendwann gab ich es auf. Ich wusste, da war kein Weg, dass ich es machen konnte. Aber ich bin immer noch eine Mutter. Ich konnte es nicht einfach vergessen, dass irgendwas Schreckliches mit meinen Kindern passiert ist. Also habe ich entschlossen, selber zu untersuchen, was mit meinen Kindern passiert ist. Ich würde herausfinden, was passiert ist durch diese neun Tage. Was hast du rausgefunden? Nichts. Die Polizei tat als so, hätten sie sich sorgen, aber sie haben nichts gemacht. Als die 16 Kinder zurückkamen, die verschwunden waren, war alles normal. Sogar die Medien tra re redeten nicht darüber, was passiert ist. Ich dachte, irgendwas, irgendwer musste sie irgendwie zahlen oder bedrohen, damit alle still sind. Cradle Pharmaceuticals. Nein. Wahrscheinlich jemand... Äh, nein, wahrscheinlich jemand größer als das. Cradle Pharmaceutics. Hast du von denen gehört? Nein, das ist das erste Mal, dass ich diesen Namen hörte. Seven wie hast du rausgefunden, dass Fa Cradle Pharmaceutics äh, mit diesen Kidnappings zusammenhing Ich... Hm. Ich äh, vermute, dass rauszufinden, was die Opfer gemeinsam hatten, bringt mich zum Täter. Das ist das, was jeder gute Kopf tut. Was hatten sie denn gemeinsam? Uh, jedes einzelne von diesen Kindern, das die's verschwunden ist, ging zu diesem einen Spital irgendwann. Uh. Uh, das Spital war eines der vielen, das unter der Kontrolle von Cradle Pharmaceutic stand. Nach diesem Vorf uh, Danach musste ich nur noch die Punkte verbinden. Das Spital. Das Spital. Für eine Weile... Uh, für eine Weile habe ich probiert, was rauszufinden von den Kindern aus vom Spital. Einer von ihnen hat mir eine komische Geschichte erzählt. Was hat, hier, was hat er dir erzählt? Hast du vom Gansfeld-Experiment gehört? Kenne ich gar nicht. Ich glaube, all diese Kinder sind da durchgegangen, weil, während sie auf dem Spital waren. Äh, ich denke, es wurde irgendwie... ...some sort of counseling, also irgendwie so ein Versuch, also irgendwie so Heilungsding wahrscheinlich. Wie hast du das genannt? The Gansfeld-Experiment. Gansfeld. Das ist, wie es vorbereitet wird. Subjekt Q und A äh, werden in zwei verschiedene Räume gepockt, weg voneinander. Dann werden einige Bilder zu Subjekt Q gezeigt. Ähm, und dem wird gesagt, dass er soll die Bilder zu Subjekt A schicken, indem man daran denkt. Subjekt A an die Underher äh, auf der anderen Seite muss, ist in einen großen Stuhl gesetzt worden und blind gemacht worden. Wenn ihre Sinne abgeschnitten sind, wird A gefragt, was für Bilder Q sehen würde. Oh ja, ich habe davon gehört. Es ist dieses, es ist ein berühmtes Teleportie-Experiment, oder? Teleportie. Das ist, wie das Experiment auf diesem Schiff wahrscheinlich funktionieren müsste. Das Experiment, um Leute zu kontrollieren, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Teleportie-Zeug wirklich existiert, aber vielleicht jemand von Cradle Pharmaceuticals. Er hat sich da reingekauft. Hm. Sogar wenn das der Fall ist. Ich glaube, ich ich sehe immer noch nicht, wie das irgendwie mit diesem Schiff zusammenhängt. Das Nonary game Zero, wie wir, wieso wir gekidnappt wurden. Was hat alles damit mit Telepathie zu tun? Ich weiß, nicht, ob das alles aufgebracht, aber ich habe keine Idee. Vielleicht ist doch gar nichts damit verbunden. Oh. Kein Subjekt wurde gefunden. Wenn kein Subjekt in den nächsten Sek 60 Sekunden gefunden wird, wird der ganze Strom heruntergefahren. System Neustart wird auf eine Stunde geschätzt. Wünsch dir mit dem Ge Wünschst du mit dem Experiment fortzufahren, bitte, bitte setze das Subjekt in den Stuhl. Wow, das klingt nicht gut. Ja, okay, okay, ich gehe schon, ich gehe schon. Oh nein, das ist nicht was ich... Beeil dich und mach schon. Junpei, ich zähle auf dich. Okay. Der Hai ist einfach nicht so cool. Lotus, bitte sag mir sofort, wenn du irgendwie was komisches fühlst. Du sorgst dich zu machen. Schon, komm schon. Mach weiter und sei ein Mann. Oder Jun wird dich verlassen. Jun wird dich verlassen. Lotus. Okay. Wir tun es. Mhm. Okay. Ach nee, ich muss... Ach so, warte mal, war mal. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Das ist gut so, meinte ich. Oder eben auch nicht. Scheiße. Das sind vier verschiedene. Oh, ich hasse das Rätsel jetzt schon. Aber ich bin auf dem Hint. Klar. Also ich muss da was anpassen. Ich mache das mal so und gehe dann rüber. Weil hier was zu verändern, verändert auch da drüben was. Oder? Warte mal, ich habe jetzt 2 und 4. Wenn ich jetzt da auf 2 gehe und da auf 1 beispielsweise, habe ich 6 und 4. Okay, es verändert wirklich was. Scheiße. Und ich darf den hier nicht aktiv haben, würde ich jetzt mal behaupten. Nein, okay, das war der Falsche. Dann muss ich den hier anschalten und den vielleicht ausmachen. Hier sieht es richtig aus. Hier nicht. Fuck. Ich check das mal kurz. Ist ein Fehler drin. Der ist okay. Der verändert da auch nichts. Das heißt, ich muss jetzt hier drüben jemanden einen finden, der mir hier drüben... Das noch... Ah ja, wohl jetzt. Sehr gut. Check. Das Experiment wurde beendet. Die, Tor wird jetzt, die Tür wird jetzt aufgehen. Ich kann hören, wie die Tür aufschließt und jetzt haben wir eine neue Nachricht. Ähm, befreie das Objekt vom Device. Lotus, bist du Okay. Ja, bin ich. Es ist nichts passiert, aber ich... Ich glaube, mein Leben wurde gerade ein bisschen kürzer. Warte mal. Ich hole dich da direkt raus. sollte nicht lange dauern, von 7-Mixies rauszuholen. Lass uns hier jetzt abhauen. Ein Versuchsschwein zu sein ist nichts für mich. Also mehr Schweinchen, eigentlich. Und der Borate. Genau, richtig. Ich möchte das Ding nicht nie wiedersehen. Tür aufgeschlossen. top, dann verpissen wir uns jetzt endlich. You found it! Yeah! Wir sind gut! Boah, das geht echt noch lange. Ich dachte, ich kriege es noch eine Folge und dann habe ich alles fertig, aber. Hm, hm. Wir kommen weiter runter. Kann sein, dass ich das mal noch Pause machen muss, aber. Ähm, der Flur geht links weiter, aber ich sehe keine, keine Tür. Aber wir müssen einfach weitergehen. Stimmt, gehen wir. Ein Fahrstuhl. Ich will einfach gucken, wie weit wir kommen. Äh, genau, was wir brauchen. Lass uns zum Deck ziel gehen. Ähm. Ah, okay. Hä? Niemand ist hier. Wo sind sie hin? Ich habe keine Idee. Hey, hey, Junpei! Wir sollen ihm folgen. Ich weiß, wo ich hin muss. Die Tür hinter, dem Haupt hinter der Haupttreppe. Da war ein Sonnensymbol drauf. Und ich habe genau diesen Sonnensymbol in meiner Tasche. Das sollte die Tür aufmachen. Okay, Zeit, es zu öffnen. Ja, warte, mal, warte mal eine Sekunde. Wir haben die Tür da, finde ich, oder? Das... Oh, es ist das Jupiter-Symbol. Dann können wir die Tür nicht öffnen. Leider nicht, nein. Ah. Die, die Sonnentür muss genau auf der anderen Seite sein, weißt du? Wir können nicht einfach aufhören. Hey, es ging auf. Was? Die anderen müssen den Jupiter Key gefunden haben. Na, was warten wir dann noch? Wahrscheinlich haben die anderen Tür 7 und 8 gemacht. Was? Ähm, ähm, ähm, ähm, ähm. ähm wieso? Es fehlt June? Wollte ich mal kurz anmerken. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist passiert? Clover. Nichts. Sie ist tot. Hey, was machst du da? Der Schlüssel. Gib mir den Sonnenschlüssel. Wie, wieso? Was denkst du? Wir müssen hier sofort raus, bevor der Mörder zurückkommt. Der Mörder? Santa, Clover und Ace, vom Ace. Ah, das tut weh. Drei Leute, drei tote Körper. Das heißt, dass die Person, die sie gekillt hat... Nein, das, das kann nicht wahr sein. Gib mir. Lass uns gehen. Wir sollten ihre Armbänder vielleicht mitnehmen. Geh schon auf. W wieso? Was, was passiert? Nichts. Nichts passiert. Es, es ging nicht. Es... Äh, ich habe nicht gespürt, wie es aufgeht. Oh nein, ist das der falsche Schlüssel? Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht. Es, es ist offen. Was zur Hölle ist das? Du heißt. Das, das, die Tür war bereits abgeschlossen. Woher soll ich das wissen? Was nehmen wir? Gehen wir. Okay, jetzt bin ich hart verwirrt. Ich glaube, dieses Ending wird ziemlich viel aufwendiger als das letzte, wo es einfach hieß, ja, oh, glaube, dreht durch, du bist tot. Was zur Hölle ist diese Tür? Ja, ich kann nichts sehen, was wie ein Türgriff oder ein Switch aus, also ein Hebel aussieht oder ein Schalter oder ein Kartleser oder irgendwas. Wie zur Hölle ist, wenn wir die aufkriegen? Wir haben keine Wahl, wir müssen zurückgehen. Nein, nein, nein, ich gehe da nicht zurück, da ist ein Mörderer da. Aber ich sehe sonst keine Tür. Ja, so geht's auch. Hm, keine Chance. Es ist von selbst aufgegangen. Es ist eine automatische Tür? Guck mal, Leute, wir haben. Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl dabei. Die anderen Türen waren schon aufgeschlossen. Diese ist automatisch. Wir haben sowas vorher noch nicht gesehen. Ein schlechtes Gefühl? Ha. <lacht> <lacht> uh, wir haben den Grund erreicht. Das kann nicht noch schlimmer werden. Scheiße. Hey, Junpei. Ich kann das nicht weitertragen. Niemand kann. Nein, es ist eine Lüge. Das kann nicht real sein. Nein, nein, das ist unmöglich. Wenn das ein Traum ist, wach einfach auf. Irgendjemand muss mir sagen, dass es das einfach ein Witz ist. Ich, ich, ich stelle mir Sachen vor. Ja, das, das muss es das muss sein. Das ist alles eine offensichtliche Lüge. Fuck you. Äh, es ist eine große Trick oder eine Illusion oder sowas. Ein Traum. Etwas Erfundenes. Äh. Kenny! Kenny, Kenny, häng dich rein! Jumpy? Oh Mann, Kenny! Das ist so viel Blut! Was ist dir passiert? Wie ist das passiert? Jumpy, es tut mir leid! Ich. Ich schaff's vielleicht nicht! Nein, nein, warte! Ich lasse dich hier nicht zurück zu sterben! Ich werde dich retten, ich es dir! Danke, Jumpy! Danke so viel! Danke so viel für alles! Ich war wirklich glücklich! Um dich, dass ich dich nochmal gesehen habe, Jumpy! Wirklich glücklich! Gib mir diesen Ich-Wag-Scheiß nicht. Du wirst mich noch ganz oft sehen. Du musst, du musst einfach reinhängen, okay, Kani? Du, du... Was kann ich tun? Verdammt. Was ist das? Ein, ein U-Boot? Was macht ein U-Boot hier? Das ist... Häng dich rein, okay? Da ist ein U-Boot da drüben. Ich werde mal schauen, ob es funktioniert. Nein, geh nicht, bitte, geh nicht. Bitte, bleib einfach bei mir, okay? Ich will dir nah sein, Jumpy, wenn, wenn ich... Jumpy, wusstest du, du hast mir viel bedeutet, dass wir Kinder waren. Ich habe dich schon für eine ganz lange Zeit gemocht, Junpei. Eine wirklich lange Zeit. Jumpy, erinnerst du dich, als wir viele rumgehangen haben als kleine Kinder? Wir sind zum Pool und zum Sch Fair Strand. Erinnerst du dich? Schneeballschlachten in der Schule. Das waren alles Erinnerungen, die ich nie vergessen werde. All diese Momente sind Schätze für mich, aber ich wollte zu so vielen Plätzen mit dir. Viel mehr, aber das wird nicht passieren. Nein, ich meine, ja, ja, es wird passieren. Wir, wir werden überall hingehen, Kenny. Hörst du mich? Ich verspreche es dir, wir werden wir werden hingehen, wo du auch immer du willst. Wirklich? Ja, wirklich, ich schwör's dir. Das macht mich wirklich glücklich. Jumpy, ich fühle ich mich müde. Nein, Kenny, schlaf nicht ein. Danke, Jumpy. Danke für alles. Okay. Ich muss zugeben, ich, ich mochte sie nicht wirklich, aber das Ende ist jetzt gerade ein bisschen so, wow. Nicht schlecht. Zeit verging, äh, Junpei kroch herum um ihren Körper. Er heult und heult, an, bis er keine Tränen mehr übrig hatte. Als die letzte, Tr Tr als die letzte Träne fiel, war Junpei nicht mehr da. Sein Körper blieb übrig, aber nur noch als leere Hülle. Irgendwo hörte eine Glocke klingen. Es war die Glocke im Haupttreppenraum. Also an der Haupttreppe. Fünf? Sechs? Weiß nicht. Es... klang fünfmal und dann wurde es still. Fünf Uhr. Leise, leicht, ganz weich legte Kenny auf den Boden. Dann stand er langsam auf. Plötzlich bemerkte er, dass Seven und Lotus ihm gar nicht gefolgt sind. Wo sind sie hin? Er schaute sich langsam um. Da war gar nichts. Kein Zeichen, dass sie jemals da waren. Er fühlte sich, als wäre sein ganzer Körper aus äh, Lehm. LED. Ich weiß nicht, was LED auf Deutsch ist. Mit Blei. Blei ist Lied. Okay, danke. Das war sein Körper aus Blei. Ganz langsam bewegte sich er auf die Tür zu, durch die er gekommen ist. Also er ihr näher kam, ging sie auf ähm, und schob sich zur Seite mit einem Sound wie mit so einem Schleifstein. Äh, Junpei schlich durch das Gitter und in den Flur, also durch die Tür. Was zur Hölle? Sein Herz schlug in seiner in seine Brust ein leeres, lebensloses Ding. Es war so kaputt, dass nichts mehr übrig war, um zu fühlen. Als er ihre Körper sah, starrte er einfach. Es war ein, ein See, ein Meer aus Blut. Zwei Körper lagen darin. Da war keine, da war, es war nicht nötig, dass er nachschaute. Da war kein Leben mehr in ihnen. Äh, seine Augen leuchteten auf Lotus Arm auf. Ihr Armband. Es war weg. Er starrte. Es Bedeutet ihm gar nichts. Es interessiert ihn nicht mehr. Er konnte nicht mehr interessieren. Sein Körper fühlte sich taub an. Ein Teil von ihm wusste... Ähm... Um Entschuldigung, ich muss es gut lesen. Also, ein Teil von ihm wusste, der Klumpen von Blei in seiner Kiste... in seiner... In seiner Kiste. Ah... In seiner Brust war war einmal ein Herz. Er konnte sich nicht mehr erinnern daran, für was es da war. Tränen liefen in großen Flüssen seine Augen hinab. Er war sich nicht mehr sicher, wieso. Er gab es auf, dass er versuchte, sie zu stoppen. Er drehte sich um, die Tür ging auf und langsam, taub, lief er durch. Er lief weiter, wieso, wieso aufhören? Ein Objekt, das sich in Bewegung setzt, gesetzt wurde. Einfach Trägheit, das ihn vorwärts trug. Ich hoffe mal, das heißt Trägheit. Irgendwann fand er sich vor dem, vor dem U-Boot. Sein Arm reichte für den Deckel. Und dann schwamm er im Wasser. Seine Augen starrten einfach nach unten. Er konnte den Boden nicht sehen. Sein Rücken war heiß. Leicht fühlte er ein Messer in sich. Wer? Ja. Ein toter Körper lag hinter Tor Nummer 5, der Körper des neunten Mannes. Ein anderer im Do Duschraum, der Körper von Snake. Da waren drei weitere, Ace, Santa und Clover. Draußen nochmal zwei, Seven und Lotus. Und in diesem Raum mit ihm lag lag der Körper, der einmal Kenny war. Also Jun. Und jetzt Junpei? Und jetzt würde Junpei zu, zu, dazugehören. Wer hat ihn dann gekillt? Wer? Junpei ließ seinen letzten Atem aus. Halb ohnmächtig fühlte er, wie die, äh, die Blasen, die, die, die, wie sein Atem über sein Gesicht schlich. Die Luftblasen. Äh. Jetzt fehlen mir langsam die Wörter mit Consciousness. Sein. Ja, jetzt, jetzt, jetzt fehlen mir die Wörter. Es tut mir mega leid. Tut mir leid. Ich weiß, was es das heißt. Ich komme noch nicht drauf. Bewusstsein, verdammt. Sein Bewusstsein ähm, schlich weg. Also ging langsam weg. Er, er verlor sein Bewusstsein. Äh, es, es verlor sich im kalten, ruhigen Wasser. Wer wartet? Was zur Hölle? Ich kann das nicht skippen übrigens. Okay, läuft ein cooles Lied. Ähm, ja gut, ich schau mal ganz kurz auf die Chart, damit ihr das nochmal seht. Ist gleich interessanter als der... Gut, es sind Namen drin, so die werden wir noch ein paar Mal sehen. Ähm, okay, wir haben das Submarine Ending über überlebt aus Tür Nummer 2. Und wir haben, also überlebt eben nicht. Und das X-Ending aus Tür Nummer 1. Ich finde das so lustig, wenn man oben aufs True Ending zusteuert, dann hat man auch nochmal das, das X-Ending, wenn man das Story Tracks nicht macht, dass man dann nicht weiß, dass es noch ein anderes Ende gibt. Aber das finde ich jetzt gerade ein bisschen heftig, muss ich zugeben. Hätte ich nicht erwartet. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir so nicht entkommen, aber dass alle tot sind, mein Gott. Das erstaunt mich ein bisschen, aber wir können ja weiterschauen nochmal. The end, or is it? Oh, jetzt bin ich gespannt. Also, ich würde am liebsten weiterspielen. Ich kann jetzt gerade nicht, weil es bald Abendessen gibt. Vielleicht mache ich nachher noch ein, zwei Runden. Wie gesagt, wir haben noch einiges offen. Ich gucke gleich noch mal die Float an. We all die by a yellow Submarine. Wahrscheinlich. So, das Submarine. Nein, nein, nein. Ich finde es das cool, dass die Tode übrigens ähm, versteckt sind. Saw all previews in 999. Gained all memories of escape. Solved the final question. Escape from 8 rooms. Das sind wir dran. hard difficulty in v Ah, das ist Virtual's Last Resort, das kommt eh nochmal. Das sind wahrscheinlich die Enden. Die verschiedenen. Saw any of the bad endings? Oh shit. Ähm, ja, ich vermute mal, da wird ziemlich viel auch von ähm, VLR kommen. Die 999s Endings, okay, das sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Das so war all previous in 999, bin ich noch gespannt. Also wir haben jetzt das X-Ending, das ist natürlich ein Bad End. Finde ich cool, dass da das Screen immer zeigt, was für eine Info das, äh, ein Ending das ist. Und wir haben das We All Die in a Yellow Submarine, was ist ein The Ending or Is It? Ups. Ähm, ich weiß, mal noch was leer. Äh, wir würden gern speichern, natürlich. Speichern noch nochmal neu. Ich meine, wenn ich dann fertig bin, lösche ich die Spielstände eh alle dann. Aber na, erst nach Virtual Last Resort. Und das zweite gucke ich dann, ob das auch auf alte Spielstände zurückgreift. Okay, wir haben jetzt zwei Endings. Eben, und ich muss hier den Story-Check machen. Das heißt dann hier durch. Wahrscheinlich hier durch. Und dann kann ich hier alles equippen für hier. Das nächste Ending wird, also das Submarine Ending habe ich jetzt erledigt. Das kann ich mir direkt aus meinem Stift markieren, dass das Submarine Ending durch ist. Das habe ich hier vergessen. Ich kann ja nicht mehr durch Tür Nummer 7 durch. Äh, kann ich, ich meine ja, ich muss durch Tür Nummer 7, aber dann kann ich zu Tür Nummer 6 gehen. Das, ich habe mir immer markiert, welches Ending ich schon gesehen habe. Ich habe jetzt das X und Submarine Ending überall abgestrichen. Das heißt, es bleibt noch das... Da ist nochmal ein Submarine Ending. Einfach mit Leuchtschiff drüber halt. Das heißt, ich habe noch Tür Nummer 7 auf mit dem Operation Raum. Und danach Tür Nummer 6 mit dem Steam Engine und Cargo Raum. Ich würde das Ganze auf diesem Spielstand hier weiterziehen. Aus dem Grund raus. Ich muss hier durch Tür Nummer 8 nochmal ins Labor rein. Es müsste eigentlich das hier sein. Genau. Ich muss hier in das Laborraum. Damit ich hier unten irgendwo das Safe ending rauskriege danach mit Tür Nummer 6. Dass ich mich hier nochmal splitte für Tür Nummer 6, genau. Das heißt aber, ich muss diesen Storytree zuerst mal folgen nochmal. Das heißt, ich muss hier mich doch mal umentscheiden und dann sollte eigentlich dieser Storytree hier aufleuchten. Das werde ich nächstes Mal dann machen. Und das wäre dann... Wobei ich will... Zuerst mache ich zuerst das Knife-Ending, bevor wir in das richtig Hardcore-Ending gehen. Ich glaube, das Knife-Ending ist auch noch cool, weil wir dann Steam-Engine und Cargo-Room kriegen. Ich das kriegen wir auch. unten die Menschen Cargo rum. Das heißt, wir können die Räume danach skippen für das True Ending. Äh, für Safe Ending, True Ending und das. Ne? Alles klar. Äh, dann würde ich jetzt mal beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Ich spiele einfach die Flowcharts durch, weil ich alle Räume sehen will. Ich will alle Endings sehen. Aber ich kenne sie nicht. Und ich will nicht einfach Videos gucken davon. Ich will das selber spielen, weil es macht echt Spaß. Und die Escape Rooms machen mir echt extrem viel Spaß. Muss ich zugeben. Äh, ja, wir wachen jetzt hier nochmal auf, das wollte ich letztes Mal zeigen und habe dann gemerkt, so, ja, eigentlich kenne ich das alles schon. Ich will nicht speichern, ich will ins Hauptmenü. Wir haben ja gespeichert letztes Mal, wobei, warte mal. Ich speichere hier nochmal, sicherheitshalber. Ich kann ja von da aus die Flowchart nochmal aufrufen. Also, dann bis zum nächsten Mal, cheerio!